Wie kann ich mein Zelt beheizen? Hallo, hier ist der Ralf von Jürteland, vom Schellrhein. Raus regnet es. ist genau der richtige Moment, um sich hier am Lagerfeuer zu setzen und ein bisschen darüber nachzudenken, wie ist meine Jürte oder generell mein Zelt auch beheizen kann, insbesondere jetzt im Winter in der Jahreszeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die einfachste seht ihr hier, ich habe ein Lagerfeuer in der Jurte, das kann ich von der Größe her entsprechend so anpassen, dass ich verschiedene große Zelte beheizen kann, immer mit dem Nachteil, dass ich halt einfach Rauch und Dreck im Zelt habe. Insbesondere bei kleineren Zelten stellt sich die Frage, wie praktikabel ist es dann mit dem Feuer oder wäre nicht ein Zeltofen die bessere Lösung? Und da kommen wir jetzt einfach um, um diese Zeit rum immer wieder Fragen auf uns zu. Also ähm, ihr seid es, die euch draußen Gedanken macht, wie kann ich mein Zelt mit einem Zeltofen beheizen? Da haben wir euch schon viele verschiedene Dinge auch ähm, vorgestellt. Wir haben den Petronax Loki, wir haben den Segler Zeltofen, wir haben von dem Tipi da Ofen und von Heelsport. Da muss man vorneweg sagen, all diese Öfe sind von der Leistung her für Zelte, ich sage jetzt mal halt in der Größe 4 bis 5 Meter Durchmesser designt. Also in unserem Falle wäre diese Öfe geeignet, um eine Kohote oder um eine wandercode zu beheizen. Eine Rainbow code hat noch die richtige Größe. Oder auch die Labus von Heelsport bzw. die Tentibizelde. ich sage jetzt mal bis zu der Größe 9, also 5, 7, 9. Dafür sind diese kleinen Zeltöfe geeignet. <lacht> Will ich eine Jurte hier und da haben wir jetzt 5 Meter Durchmesser, 1,65 Meter Seitehöhe und ein relativ steiles Dach mit sehr viel Luft, will ich das beheizen, dann komme ich mit diese kleinen Zeltöfe tatsächlich schon an die Grenze, also ich sage es mal ein bisschen abhängig davon welche Austemperaturen wir hier haben. Unsere Breite, sag ich mal, eher 0 Grad. Wenn ich dann wirklich mal im Winter im Schnee rausgehe, kann ich auch mal minus 10 Grad haben. Das sind so die realistische Temperatur. Da könnte vielleicht so ein Loki oder so ein Segler diese Jurte noch auf Temperatur bringen. Aber ich wage es schon zu bezweifeln, weil einfach zu viel Luft in der Jurte drin ist und ich im Zelt auch immer in dieser Luft Luftdurchsatz habe. Das heißt, ich habe keinen hermetisch abwegigen Raum, der irgendwie isoliert wäre, sondern ich habe einfach genug Undichtigkeit hier in der Jura mit dem großen Rauchloch, wo mir die Wärme letztendlich rausgeht. Also von daher würde ich sagen, die Zeltöfe, die wir hier haben, sind Frühjahr und Herbst als Zusatzheizung in der gut machbar, in der 5 Wenn es kälter wird, dann bin ich mit diesen Öfen tatsächlich an der Leistungsgrenze. Für eine Kode hingegen, oder für eine Wanderkode, die einfach durch ihre pyramideförmige Zeltform, oder wie gesagt auch die Heelspaltlavus und die Tentipis Tipis mit ihrer Tipi-förmigen Bauform, ich den Vorteil, dass ich wenig Luft zu beheizen habe, dass diese Zelte auch in aller Regel gut abzudichte sind und ich dadurch mit dem kleinen Ofen sehr gut zurechtkomme. Also da würde ich jetzt sagen, ist so ein, so ein Loki als der, der kleinste unserer Zeltöfe tatsächlich auch ideal, um damit bei widrigem Wetter und tiefe Temperaturen das Zelt tatsächlich auf angenehme Temperaturen zu bringen. Ja, so viel zu der Größeordnung, Vielleicht ganz kurz noch zu einer 6-Meter-Jode oder einer 8-Meter-Jode, weil dessen auch die Frage, die dann auf uns zukomme, kann ich mit dieser Öfe eine 8-Meter-Jode beheizen? sage ich ganz klar, nein, das funktioniert nicht. Ich kann den in die Jode reinstellen und kann darauf kochen und kann mit zwei, drei Leuten sicherlich ähm, mir die, die Wärme abgreifen, die so ein Ofen hat. Aber der Rest der Jode irgendwie warm zu kriegen, ist damit nicht möglich. Will ich solche große Zelte mit einem Zeltofen beheizen, dann muss ich mir echt Gedanken machen, ob ich so eine Art Budajan oder äh, Omas alter Herd oder ähm, was es auch immer so an Öfen gibt, da reinstellen kann. Und selbst da wage ich ähm, zu bezweifeln, dass ich eine Mollige Wärme reinfällt. Also ich werde auch mit dem großen Ofen das Zelt wärmer kriegen, als es draußen ist, aber so richtig schnuckelig, das sei mal dahingestellt. Da würde ich immer dazu raten, wenn ihr eine 8 Meter Jorte habt, da habt ihr genug Platz, da habt ihr genug Raum nach oben. Macht euch ein schönes Feuer in der Jotte, Da kann man sich rumsetzen, das kann man genießen. Und das habe ich auch ja im Griff mit der Wärme dann. Aber zurück zu, zum Zeltofen in der Kode. Ich denke, was hier das Wichtigste erstmal ist, ist, tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, wie kommt das Rauchrohr oben raus. Weil wenn ich so ein kleiner Ofen anfeuere, dann habe ich einfach ähm, Abgastemperatur, sagen wir mal, 300 Grad, wenn der richtig durchzündet und so heiß wird auch das Ofenrohr. Und das kommt dann schon nah an die Entflammtemperatur von der Baumwolle ran, ähm, vom Kunststoff ganz zu schweige, wenn ich jetzt so ein Heelsportzelt habe. Da ist es immer wichtig, dass ich mir Gedanken darüber mache, an welcher Stelle gehe ich durch den Stoff durch und wie löse ich das, dass der Stoff nicht ans heiße Ofenrohr kommt. Ideal dazu sind doppelte Ofenrohre. Das heißt, ich habe das eigentliche Rauchrohr in der Mitte und habe dann außerdem nochmal ein Ofenrohr, dazwischen Luft, über einfache Stege verbunden oder beim Loki zum Beispiel ist das Ofenrohr mit Lamellen umgebe, die einfach den Stoff auf Abstand halte. Das sind nur 2-3 Zentimeter, aber die sind ausreichend, dass der Stoff weit genug von dem Ofenrohr weg ist. Wichtig ist auch, wenn ich jetzt mit einer Jotte oder mit einer Kote arbeite, dass auch die Hölzer weit genug weg sind, weil auch ein Holz, das direkt am Ofenrohr anliegt, wird anfangen zu glühen und kann dann einen Brand verursachen. Also wichtig ist Abstand zum Ofenrohr. Auch muss man dabei dabei bedenke, dass also wenn ich diese doppelte Ohrenrohre habe, ich habe stoffpacken. Stoffpackung rum, ich habe einfach einen Spalt, der ist da und dann wird es mir auch, gerade wenn es jetzt hier so regnet, wird es mir durch diesen Spalt erstmal reinregen, es wird mir auch Ofenregen. Das ist aber nicht allzu schlimm, weil ich habe ein Feuer, ich habe ein warmes Overrohr, was da an Feuchtigkeit runterkommt, das verdampft auch und geht auch da oben raus. Mit dieser Undichtigkeit muss ich einfach leben. Ähm, ich kann mir auch über isolierte Packungen Gedanken machen, aber das ist schon wieder schwieriger, weil da braucht es die richtige Materialien, um die Isolierung zu machen. Für uns als Laie ist Luft als Isolator in diese Doppelrohre immer das beste. Wer da sich Gedanken darüber macht, was eigenes zu konstruieren, sollte zum Kaminbauer gehen und sich dort die richtige Steinwolle aufholen, mit der man solche Isolierungen machen kann. Weil was ihr im Baumarkt kriegt an Isolierpackungen, das ist alles mit Kleber versetzt. Das ist schön und gut für irgendwelche Lüftungsrohre zu verpacken. Aber das Zeug schmilzt euch alles davon, wenn ihr, wenn ihr das dann so einem heiße Ofenrohr verwendet. Weil da kommen einfach Temperaturen zustande, die, die Packe, diese Packungen einfach nicht. Und der Kaminfaker kann euch Material geben, was bis 1000 Grad hält. Damit kann ich dann konstruieren. Die zweite Variante, anstatt äh, gedoppelte Ohrrohre zu nehmen, sind entsprechende Manschetten, die man direkt ins Zelt einbauen kann. Zum Beispiel, wenn ich ein normales, ähm, Alex haben wir früher dazu gesagt, also bei Tortuga heißen die Zelte jetzt Missouri, Ohio, Rio Grande, ähm, das sind Spitzzelte, die geschlossen sind und erstmal keinen Rauchzug haben, dafür gibt es spezielle Manschetten die ich in die Zeltplane einbauen kann, das sind Hochtemperaturbestände wie Silikonmanschette. Auch da wird das Ofenrohr auf Abstand gehalten zum, zu der Zeltplane. Ich muss allerdings die Zeltplane zerschneiden, um mir diese Manschette dann auch einbauen zu können. Das sind die Variante, um das Ofenrohr rauszukriegen. Das ist das, was mir das wichtigste anlegt Ich wenn ihr Zellofen verwendet, passt einfach auf. dass die Baumwolle nicht zu nahe zu hoch Ansonsten würde ich sagen, ist ein Zeltofen gut geeignet, um ein kleines Zelt mit wenig Personen auch gut kochen zu können, weil die meisten Zeltöfe haben eine plane Auflage oder ich kann sogar noch das Feuerloch aufmachen, dass ich ähm, darauf kochen kann und so kann ich mir das relativ gemütlich einrichten. Schwieriger wiederum, ich so zu beurteile, wo ist denn heiß im Zelt? Wenn ich hier ein Feuer im Zelt habe, dann weiß auch ein Kind, dass ich da einfach aufpassen muss. Ich sehe die Flamme, ich sehe, wo es heiß ist. Ich weiß, dass hier die Steine heiß sind. Das kann ich auch wahrnehmen, wenn ich wenig Erfahrung habe. Bei einem Zeltofen, dem sehe ich erstmal die Hitze nicht an. Und da habe ich halt heißes Metall, manchmal oft glühend. Ich streife vorbei mit einem Anorak aus Kunststoff oder schon irgendwas, da kann ich viel kaputt machen. Also da ist auch einfach ein bisschen Übung und Lerneffekt nötig, um mit solchen Zeltöfen auch umgehen zu können. Ja, wenn ihr Details über die einzelnen Zeltöfe erfahren wollt, wie den petromax Max Loki oder den Segler Zeltofen, der Heelsport oder der Tentipi, wir haben zu all diese Öfen haben wir auch eigene Videos, die verlinke ich euch in der Playlist. Da könnt ihr auch euch diese Öfe im Detail angucken. Ansonsten ähm, würde ich einfach gerade, wenn ihr mit größerer Zelt unterwegs seid, überlegt euch, ob ihr nicht lieber auf ein Feuer zurückgreift, anstatt euch Gedanken über den Ofen zu machen, der es nachher nicht schafft, richtig warm zu machen. Vielleicht als Kompromiss käme noch ähm, in Frage eine, eine Feuertonne zu verwenden, das heißt ähm, so eine Mischung aus Lagerfeuer und Ofen, aber ohne Ofenrohr, wo ich quasi nur einen Kamineffekt hier im Bereich des Feuers erzeugt. Das kann gut funktionieren, wenn das richtig dimensioniert ist. Da werden wir vielleicht an anderer Stelle einfach nochmal darüber berichten, wie man sowas konstruieren kann solche freue ich mich auf eure Frage, platziert uns die unten in den Kommentaren. Ähm, wir sind gern bereit, unser Wissen, was diese verschiedenen Befeuerungsmöglichkeiten in der Jotte oder auch in kleinen Zelten angeht, zu teilen. Lernen selber gern dazu, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr einfach nochmal uns Rückmeldung gebt, wie habt ihr denn eine große oder beheizt, wie habt ihr das da richtig warm geblieben, vor allem über welche Temperaturen. Wie gesagt, tretet in die Kommunikation mit uns über die Kommentare oder auf alle anderen Wege, die Jorte Land euch so bietet. Für heute bleibt mir nur, mir einen Daumen hoch zu wünschen für dieses Video. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert, was bei Jodeland so geht. Und bis dahin, tschüss, euer Ralf von Jodeland.